So, antrunk oder betrunk? Antrunk, was ist denn bitte? Austrunk? Mhm. Ja, was ist ein leichtes oder ein schweres Bier? Ist leicht. Na, das ist ja nur 0,33. Da ist immer die Wahl. Ja. Naja, so. Also Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testolos. Solange wir Rico noch ausdrinken, muss ich schon mal anmoderieren hier. Er dreht sich immer noch um das Boxylan Geschenk für den Mann. In einer kleinen Variante, 6 Bier, also 1 Sixer. Wir testen natürlich ausländische Bier. Genau, damit fangen wir jetzt an hier mit dem Tiger aus Asien. Singapur. Wie bei allen Bieren mit Alkohol, nicht Autofahren, nach Schwangerschaft vermeiden, also gar nicht trinken. Aber ich habe doch alkoholfreie Bier, Trailboy. Hier ist noch eine Internetseite www.tigerbier.com Was haben wir hier? Für optimalen Genuss, gekühlt 4 bis 6 Grad Celsius, Servieren Zutat: Gerstenmalz, Maisgrieß, Hopfenextrakt und Wasser. 40 Kilokalorien je 100 Milliliter, also bis bei 3,30 bis hin über 120 Kilokalorien. Oh, Alter. Jetzt geht's er ein ja. 5%. 5 Prozent. Volt, naja? Ja, ja Rico schminkt leise eine Popels drin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das Bier überhaupt aussieht. Als Vergleich haben wir hier immer eine Tasse drüber stehen, natürlich. Das ist ja nicht so, dass wir hier trinken, jetzt ist ja der Vergleich. Relativ hell. Sprudelt auch gut. Ach, siehst du, kann man ein bisschen mehr drin. Ja, und durch dieses äh, kleine Büchlein hier kann man gerne ja mal gucken, wo das Tigerbier ist. Also, Trinktemperatur 5 bis 7 Grad, ist ein Lager. Brauerei ist äh, Asia Pacific Breweries. Ach so Und die haben noch weitere Biere in der Brauerei. Heineken, Guinness, ABC, Anchor und Barrons Okay. Ideal dazu kann man essen, Geflügelbraten und Salat steht hier. Rico hat ja hier nicht gelenzt. Ne. So, also der Schaum, der ist jetzt weg. Leicht oder fest? Naja, der ist weg. Leicht. Ja, war er leicht? Okay. Naja, leicht oder fest, gibt es noch die Wehen? Naja, der gibt jetzt sechs Punkte. Leicht ist ja. ganz links und fest ist ganz rechts. Tja, was würde denn äh, ein Experte sagen? Also, mir kommt der recht fest vor. Ja, nee, gar nicht. Na, also hier in der Flasche schon. Also der Ach so. nimmt kaum ab. Ist recht viel. Die Temperatur ja. ist ja auch schon die falsche. Ja, den Schaum würde ich jetzt wirklich eher fest als leicht beschreiben. Den Schaum. Was hast du noch? Klarheit. Ist das klar ist oder trüb? Das ist schon sehr klar. Ja, ne? Also nur Wasser als klarer. Ja, also sehr klar. So, die Farbe ist recht hell, muss ich sagen. Mhm. Gucken, ja, ja, ja, hier. Der Geruch. Ich fand es nicht schön, was steht denn da? Also von schwach bis stark. Das ist eher schwach. ja, obwohl. Mach mit der Ende. Ist ja wirklich so Antrunk oder Betrunk. Antrunk, was ist denn das denn? Austrunk. Mhm. Ja, was ist ein leichtes oder ein schweres Bier? Ist leicht. Naja, das ist ja nur 0,33. Das 30. ist wohl immer die hin, ja. Naja, also... Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein schweres Bier. Ich würde sagen, das ist ein mittleres. Das ist jetzt nicht so leicht wie ein nee, mach leicht Mittel. Na? Also da. Den dritten da, genau. So. Sehr süß oder sehr herab? Na süß ist es nicht. So, nicht so herb. Ich finde eher süß als Herb. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Na gut, ich würde eher so als... Äh, mehr blumig als Herb beschreiben. <lacht> ja, Dann ist das halt blumig. <lacht> gut. Also machen wir hier hier hin oder was? Eher süß ja. als Herb. Hm. Würze. Mild oder würzig? Also ich denke das ist mehr... Mhm. Mild. Ja, ich würde die zweite nehmen. Das ist jetzt nicht zu mild. Ja. Weil ich sag mal, wie der Rosenpilz war für mich, bis jetzt das mildeste was ich das, das ist. Wir müssen ja unbedingt den großen Pilz ja. mal probieren. Schmeckt's denn? Hm. Sehr mild. Mhm. Äh, ernst leicht malzig. Aber wirklich nur leicht malzig. Für den Nachrichten merkt man, dass das eine Lager ist. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Hasselröder, ist das. Das leicht malziger wie das, weil Malz schmecke ich bei Hasso oder gar nicht. Ja, gut. Jetzt ich das Allerwichtigste. Gesamtbewertung. Hat es dir jetzt geschmeckt schmeckt oder nicht? Also man kann. Kannst du einen und eine Kiste davon kaufen? Hmm. Oder nicht? Ich sag mal so, weg in Singapur, dann würde ich das Bier als erste trinken. Aber ich kenn's. Ja, weil du jetzt kennst, ja. Die bessere Biere, also von meiner Seite aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt in den Laden gehen und würde dann die ganze Kiste von holen, aber <lacht> ich wäre nicht abhineigt, da mal ein Six davon zu holen. Strandbier ist ja, das? Ja, zum Beispiel. Be ah, ja, Strandbier, das ist nämlich die Sache, weil als ich äh, in Rostock war, da ja öfter mal so eine, so eine leichten Biere, ja, nicht so eine herben. Ja, die Becks. Ja. Mhm. Becks Light und da so auch komischerweise kein Radeberger oder Warsteiner oder hast oder oder, na gut, Rostocker, ja, Rostocker. Ah. Wir wollen nicht abschweifen, ja. ja. Ja, ein relativ entspanntes Bier. Ich wollte es auch trinken nein. nochmal, ja. Ja. Gut. Also es ist eher ein erhobenes Mittelfeld, wa? Das ist. Das ist weit vor dabei, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier sind sechs Sterne hier. Wie viel würdest du denen geben? zu sagen, da jetzt, äh. Ich würde den vier Sterne geben, weil ich sehr kritisch bin. Und da wäre ich auch dabei. Auf jeden Fall vier. Also vier von sechs Sterne, die in diesem Katalog da gibt, da in diesem komischen mhm. ...Tiger. Könnt ihr mal in Kommentare schreiben, vielleicht hat das ja mal einer von euch getrunken. Was nehmen wir danach? Wir müssen das nächste Video Teaser. Im nächsten Video. Eins, zwei, drei oder vier? Vier. Oh warte. Nur die Rückseite, von wo das kommt. Gibt es aus einer grünen Flasche diesmal. kannst du das lesen? ja aber ich kann es nicht aussprechen schaskowski ist gerade karlwisch karlow ja das gibt's dann im nächsten Video du musst du mal ausdrinken hier scheinlich karlowatschko oder oder du hast doch kein Russisch gehabt oder? Nein, das ist ja eher Ich glaub, das ist eher kroatisch oder? denke ich karlowatschko oder? Hm. ja habe ich das bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.